Dann kommt die erste Platte. Hey, schön. Wahrscheinlich schon ziemlich bald. Ja! Es ist Action, seid ihr bereit, ich der der neue Pep ist unerträglich. Wir haben drang, ich bin zwar underground, die Katakomben, doch meine Zeit zerstört, wie nah bei Bomben, es ist der Prophet, der Messias und Gott. Ich sag was ich will, denn vielleicht bin ich morgen schon tot. Deine Moralvorstellung interessiert mich ein Scheiß. Ich komme in die Hölle, tja, dann ist das der Preis. Ich bin einsinnig, mach alles nach meiner Art, ihr macht schon ein paar, das ist viel zu hart Also passt auf, was ihr tut Denn anstelle von Blut, fließt sich meine dann Glut Ich spucke Zahlen voller Feuer und setz alles im Vergewaltige euren Verstand, wie ein Politiker das Land Und du denkst, du kannst ratten, weil du Scheiße baust Wenn du meine Tracks hörst, trifft sich eine lyrische Faust Metal-Rapper, also mach besser Platz Der meine Texte ficken, mein Kopf besser ja irgendwann platz Ihr seid zu deiner Bitch schwarz, als wär sie ein Hund Ihr Outfit ist Körper betont, und zwar kugelrund Doch das macht dir nichts aus, wie ein Penner der Dreck Denn du siehst selbst aus, wie der letzte zombie bei Rake. Ich empfalte mich im Rap, wie ein Butterfly zum Messer Ich zerflasche und Rapper, Mike, ich bin Fleischfresser Und ich brauch von euch keine Aufmerksamkeit Denn ich bin ein Psychopath und lebe in der Einsamkeit Mein Kopf ist wie ein Spielplatz für kranke Ideen doch mich wird er nie verstehen Du denkst du kennst mich, doch du siehst ein Hologramm. Denn mein wahres Ich ist in meinem Kopf gefallen in Meinem, meinem verfickten